26 Jahre, 1,84 Meter, Sternzeichen Zwilling und aktuell der Top-Torjäger der dritten Liga. Justin Eilers ist bei uns. Justin, schönen guten Tag, hallo, schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass ich darf. Naja, Wir freuen uns sehr. Justin, eine Wahnsinnssaison bislang gespielt, 13. Spieltag aktuell. Dynamo steht auf Platz 6 mit nur zwei Punkten Rückstand zum Spitzenreiter Wien Wiesbaden. Du hast auch schon neun Treffer in der Liga erzielt, ein Tor im Pokal. Sieht gut aus, oder? Ja, ich denke, so hat man sich das ja, gewünscht äh, vor der Saison, dass es wirklich so läuft äh, für das Team und für mich persönlich natürlich auch. Äh, ich denke, wir sind sehr, sehr gut gestartet, äh, jetzt aufs Team bezogen erstmal. Wir haben unser, unsere Zielsetzung gehabt, äh, oben mitzuspielen und wir sind absolut im Plan, absolut im Soll und ja, wenn wir mal die Niederlage jetzt gegen Bielefeld äh, zuletzt weglassen, sind wir ja sehr, sehr guter Dinge, dass das auch so weitergeht. Und, für mich persönlich halt ist es auch äh, so, dass es sehr, sehr gut läuft. Äh, neun Treffer in 13 Partien, ich denke, das ist schon eine gute Marke, gerade auch als äh, Mittelfeldspieler. Ja, und ähm, das macht mich ein bisschen äh, stolz, äh, dass ich äh, dieses Zwischenzielmoment Moment erreicht habe. Aber ich denke auch, dass es ein großer Anteil des Teams, dass es eben so weit kam. Lass uns mal äh, drei, vier, fünf Monate zurückgehen. Wann hast du denn äh, zum ersten Mal Dynamo Dresden den Verein bewusst wahrgenommen? Also bewusst wahrgenommen, äh, wann war das? Also der Verein an sich ist schon immer bekannt gewesen, das ist, äh, ich denke, denke ich, klar. Aber bewusst wahrgenommen war wirklich so dieses Relegationsspiel gegen Bielefeld, wo das, äh, ja, wo man das in der Öffentlichkeit dann ja noch mitbekommen hat, äh, mit den Fans, mit dem Plakat, was dann äh, war, mit dem wichtigen Spiel. Äh, ja, das hat man dann halt mitbekommen und, äh, ja. Als außenstehender Fußballer ist man ja, immer mit dabei. Du hattest ja nun auch andere Angebote. Sandhausen war öffentlich gemacht worden, aber auch Angebote hier nicht weit weg aus äh, der Region. Ähm, was hat den Ausschlag gegeben für Dresden? Was hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, äh, mit den Herren Bürger und Minge, das könnte passen? Ja, es waren halt sehr intensive Gespräche Gespräche äh, mit dem Ralf Minge zuerst der mir das Projekt hier in Dresden vorgestellt hat. Und ähm, ja, es hat mir auf Anhieb gefallen. Er hatte dann auch gesagt, ähm, Justin, du musst unbedingt nach Dresden kommen. Ich denke, das können wir nicht am Telefon reden. Das muss ich dir einfach zeigen, was äh, hier in Dresden stattfindet. Und bin dann auch hierher gekommen habe mir das ganze Umfeld angeguckt. Das Stadion und alles drumherum ist wirklich absolut mehr als tauglich Ja, und äh, es gab viele, viele äh, Dinge, die dann da für den Verein gesprochen haben. Es war ja nicht nur unbedingt meine Meinung, die gezählt hat. Es war ja auch noch dann, dass ich Vertrag in Wolfsburg habe, wo man eben die Formalitäten klären musste. Äh, ja, ich denke, der Ralf und alles drumherum äh, in Dresden haben sich bemüht, äh, mich aus äh, Wolfsburg äh, loszueisen. Ich denke, wir sind äh, glücklich. Ich bin glücklich, dass äh, es geklappt hat. Ich denke, auch der Verein äh, ist einerseits glücklich, dass es soweit kam. Und äh, da können beide Parteien dann schon sehr zufrieden mit sein. Das denke ich auch. Und wann hast du hier in Dresden gemerkt, als du mit der Mannschaft gearbeitet hast, hast, äh, ja, das hier mit Dynamo und dem äh, Justin Eilers, das passt quasi wie Arsch auf Eimer? Ja, ich habe mich sofort wohl gefühlt. Ich wurde gut aufgenommen, habe auch sofort das Vertrauen gespürt vom Trainer. Äh, auch vom Team aus und äh, ja, dann, dann ist es halt leicht für einen Spieler, sich dann auch wohl zu fühlen. Äh, ja, nach und nach kamen dann immer mehr mit Wohnung, alles so, der, dieser Wohlfühleffekt in der Stadt. Äh, ja, und natürlich gehört auch der Erfolg dazu äh, im Team, dann auch schnell äh, den Weg hier zu finden. Und von daher, es hat einfach wirklich alles super gepasst und wir sind auf einem guten Weg und ich hoffe, dass es so weitergeht. Du sagst immer gerne, auch als Dynamo auf Platz 1 stand, das ist eine Momentaufnahme. Ist für dich Platz 1 in der Torjägerliste auch eine Momentaufnahme oder ist das für dich ein Ziel? Du bist ja jetzt kein Stoßstürmer, der ganz oben auf seiner To-Do-Liste hat, Tore schießen. Ja, vor der Saison habe ich mir auf jeden Fall nicht die Zielsetzung gegeben, Torschützenkönig der Liga zu werden, sondern das ein oder andere Mal schon das Tor zu treffen, aber nicht um den ganz oben zu stehen. Wie gesagt, es ist wieder eine schöne Momentaufnahme, jetzt schon seit ja, mehreren Wochen dann oben zu stehen. Ich äh, hoffe, dass ich so lange wie möglich oben bleibe, vielleicht das ein oder andere Tor noch äh, drauflege. Ähm, ja, und wenn es am Ende dann Platz 4 oder 5 oder 10 oder 11 ist, ist mir das äh, in dem Sinne auch egal. Äh, schön wäre es natürlich, äh, oben dran zu bleiben. Aber ich denke, es gibt auch genug andere Leute im Team, die die Tore machen. Und am Ende zählt auch wirklich nur der Sieg, der wichtiger ist als einzelne Spieler dann mit den Toren. Aber merkst du schon, dass die Gegenspieler sich mit dem Laufe der Saison jetzt noch stärker auf dich fixiert haben in Bezug auf dich als Gegenspieler und dass die möglicherweise auch härter gegen dich einsteigen? Ich hatte es ja bei der Pressekonferenz in Bielefeld ja, hatte ich ja schon erwähnt, dass es ja halt die letzten Wochen wirklich so ist, dass, sie, dass die Gegenspieler dann wirklich in den Medien oder äh, ihr Wort dazu abgeben, äh, wie sie mich aus dem Spiel nehmen wollen. Äh, ich denke, man merkt es. Ich kriege es ja auch mit. Äh, ja, es wird vielleicht oder ich denke auch schon, dass es die nächsten Wochen äh, weiter äh, so gehen wird, in dem Sinne, dass die äh, Vereine oder der, der Gegenspieler sich dann auf mich einstellen äh, muss oder soll. Ja, ich freue mich auf die Aufgabe. Ich freue mich darauf. Äh, zu sehen, wie sie das versuchen ne? und äh, versuche dagegen zu steuern und mein Best zu geben, dass es das nicht, das nicht klappt. Wie nimmst du das wahr, dass der eine oder andere Spruch vom Gegenspieler kommt? Ich nehme das eigentlich als Anerkennung. Mhm. Äh, vor der Saison muss man sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, vom Namen her ein bekannter Spieler war. Ich war dann eben oft in der Regionalliga tätig. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe mir die, die ersten Wochen, dann ersten Monate jetzt einen Namen gemacht in der Liga. Und das ist eine gewisse Anerkennung, dass die, dass die Gegenspieler, die Abwehrspieler dann ihr, ihr Wort dazu abgeben. Und ja, ich freue mich dann auf die Duelle. Zwei Punkte Rückstand äh, aktuell zum Spitzenreiter Wien-Wiesbaden. Und alle fragen sich, nachdem die ersten 13 Spiele schon richtig gut gelaufen sind, es läuft sogar besser als erwartet, sagen viele. Was ist denn drin mit Dynamo in dieser Saison? Ja, die dritte Liga ist sehr, sehr ausgeglichen, Ist äh, sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich denke, das sieht man auch anhand der Tabelle, ich glaube, sechs Mannschaften äh, oder fünf Mannschaften jemals 24 Punkte, wie es hat ja gewonnen gehabt, ja, ist sehr, sehr eng. Äh, es ist wirklich äh, tagesformabhängig, viel, viel tagesformabhängig, äh, oftmals. Klar, äh, haben wir zu Hause hier immer die Ansprüche auch äh, zu gewinnen äh, vor eigenem Publikum, ähm, aber nichtsdestotrotz, wir müssen jede Woche äh, aufs Neue in der Trainingswoche schon beginnt, äh, Fokus auf das Spiel legen, 100 abliefern. Und wenn wir das äh, nicht schaffen, dann werden wir selbst äh, ja, gegen dann, meinetwegen Aufsteiger wie Mainz, dann auch in der letzten Sekunde bestraft. Und Bielefeld, das sagten ja viele, war dann auch ein Lernprozess, vielleicht auch mal ein Lernprozess, äh, ja, der, der einfach kommen musste? Ja, dass wir durch die Liga marschieren, äh, ungeschlagen oder äh, ohne Rücke äh, oder ohne äh, irgendwie mal, Rückschläge auf Rückschläge, mal auf den Kopf fallen. Das war uns klar, dass wir das nicht schaffen. Dafür ist die Liga einfach zu stark, dafür sind wir nicht der FC Bayern der dritten Liga in dem Sinne. Aber dennoch, ja, es ist so, dass es überhin sehr, sehr gut läuft und man verliert lieber dann mal wirklich Defte mit 1-4, anstatt dann die nächsten drei Spiele vielleicht knapp zu verlieren oder dann nur Punkte zu holen. Und von daher ist das ein Lernprozess, den wir alle durchmachen müssen, wir sind ja auch eine junge Truppe. Jetzt heißt es einfach, daraus wirklich lernen. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit bis zum nächsten Punktspiel es besser zu machen und dann äh, gegen Fortuna Köln dann zu Hause drei Punkte einzufahren. Du hast es gerade so schön gesagt, ihr seid nicht der FC Bayern äh, der dritten Liga, sicherlich sportlich nicht, aber äh, so vom ganzen Drumherum kann man das eigentlich schon äh, festlegen, wenn man sieht, eure Zuschauerzahlen bei den Heimspielen, ich glaube, bei jedem Heimspiel mehr als 20.000, da leckt sich manch Zweitligist äh, die, die Finger danach. Bei den Auswärtsspielen kommen die Fans auch, weil sie alle sehen wollen, wie spielt denn Dynamo Dresden und äh, die Zugriffe auf den so Medien. bei uns äh, sind riesengroß, also bei überall bei den sozialen Medien, auch bei Dynamo Dresden. Äh, da merkt man schon, der große Fokus in der dritten Liga liegt schon auf Dynamo Dresden, was das Interesse betrifft. Ja, das sehe ich genauso. Ähm, Dresden ist auch ein großer Verein, äh, Traditionsverein, äh, für mich auch absolut nicht äh, äh, würdig in der dritten Liga zu spielen, äh, auf Dauer. Äh, über die Fans, denke ich, brauchen wir nicht äh, sprechen, das ist einmalig. Äh, ich denke, wie du schon gesagt hattest, dass äh, viele Vereine sich die Finger danach lecken, sowohl in der zweiten als auch viele Erstliga-Vereine, ja. die dann noch nicht mal äh, 20, 25.000 zusammenkriegen. das ist wirklich Phänomen. Äh, ich denke, das ist auch ja für einen Spieler dann so mit ein Ausschlaggegender Punkt, äh, weshalb man dann auch vielleicht nach Dresden wechselt. Einfach dieses Umfeld, was ja. einfach wirklich passt, stimmt. und Du als Mannschaft gut im Fokus gerätst und äh, vielleicht auch als Einzelner. Du hast äh, im, im Interview mit dem äh, Kreisel gesagt, mit dem Dynamo Stadionmagazin: In meiner fußballerischen Vergangenheit ist manches schief gelaufen. Was ist denn da schief gelaufen? Ja, ich hatte sehr, sehr viele Verletzungen, äh, sehr, sehr viele Verletzungen Anfang meiner Karriere, ich sag mal Anfang 20. Äh, wurde oft zurückgeworfen in wichtigen Momenten, wo vielleicht äh, der nächste Karriereschritt äh, hätte beginnen müssen. War vielleicht vom Kopf her auch ein bisschen zu naiv zu denken, dass alles von, von selbst läuft. Äh, und äh, ja, es war dann schwierig. Nach meiner Braunschweig-Zeit bin ich dann nach Bochum. Äh, als junger Spieler war ungeduldig vielleicht, hätte vielleicht einfach äh, abwarten müssen, vielleicht die Chance in Braunschweig dann äh, zu bekommen irgendwann. Wollte aber unbedingt spielen, habe dann den äh, Schritt nach Bochum gewagt, ist dann äh, ja, für mich persönlich eher zwei Jahre zum Vergessen gewesen. Wie schon gesagt, viel verletzt gewesen. erste Mal von zu Hause weg, Umfeld hat nicht alles so gepasst. Vom Kopf her nicht bereit gewesen, alles für den Fußball zu geben. Ja, und so kam das dann, dass man halt den Neuanfang in Goslar suchte oder machen musste in dem Sinne, den Spaß zum Fußball wieder zurückzugewinnen. Das kam dann und die letzten Jahre bin ich halt verletzungsfrei geblieben was für mich persönlich mit das Wichtigste ist, wirklich verletzungsfrei zu sein. Und so konnte ich dann eben auf, auf Dauer auch meine Leistungen abrufen. Gab es irgendwo mal einen Moment, wo du gesagt hast, ui, jetzt könnte es aber eng werden mit mir und meiner Fußballkarriere, dass ich dauerhaft äh, erstmal äh, mit dem Fußballspielen Geld verdienen kann? Man hat es schon im Kopf gehabt. Ne? Ich würde lügen, wenn es nicht so ist, wenn man dann meinetwegen von der dritten Liga als 19-Jähriger, 20-Jähriger dann äh, zwei, drei Jahre später in der Oberliga neu, neu starten muss, ähm, hat man das schon im Kopf. Aber mir war halt wichtig, äh, nachdem ich dann äh, die ja, nicht so schöne Zeit in Bochum hatte, einfach wieder den Spaß am Fußball zu erlangen und mir einfach nicht so den Kopf darüber zu machen, ob es jetzt nochmal was wird oder nicht. Ähm, Gosse hat mir dabei geholfen, ich denke finanziell war es auch sehr, sehr gut und ja, ich konnte mich da auch voll, auf, voll und ganz auf Fußball konzentrieren, war zu Hause in der Heimat, was für mich dann auch wichtig war, bei Familie, Freunde ja, und so kam das dann alles, über Umwegen von Wolfsburg nach Dresden dann halt. Jetzt haben wir Herbst in Dresden, aber fußballerisch ist das für dich auf jeden Fall wieder ein Frühling, der wie vielte? Ja, also also, der erste sehr starke Frühling, kann man, schon, kann man schon sagen. Ja, ich denke, auch damals in Braunschweig war es ein sehr, sehr schönes ja. Erlebnis, dann das erste Mal in der dritten Liga zu schnuppern, auch vor damals 20.000. Gerade in der eigenen Heimat, von der Jugend auf an, hochgegangen, den Weg zu den Profis. Ich denke, das war dann so mein Ziel, mein Traum damals. Ja, ich bin jetzt 26, sind jetzt sechs Jahre vergangen. Und man kann wirklich sagen, dass so ja, der zweite Frühling herrscht. Justin, wir wollen dich natürlich auch so ein bisschen äh, kennenlernen. Jetzt hattet ihr zwei Tage frei. Wie entspannst du äh, wie längst du dich ein bisschen mal ab vom Fußballspielen? Ja, ich habe auch den Weg wieder nach Hause gesucht, äh, nach Braunschweig. Du äh, kennst die A2 und die A14 dann schon ja, aus, ja, alle Anschlussstellen Ja, das stimmt. Äh, vom Bochum äh, nach Braunschweig <lacht> war ja auch die A2 nur in die andere Richtung. Äh, grausame Strecke, ja. wirklich grausam. Viel Stau <lacht> und äh, ist eigentlich besser, wenn man in der Nacht losfährt, als am Tag. Und äh, ja, wie gesagt, wir hatten dann zwei, drei Tage frei, was man dann auch mal haben muss als äh, Fußballer wirklich zu entspannen, den Kopf abzuschalten, gerade vielleicht auch so nah, nach so einem Spiel gegen Bielefeld. Und ja, ich habe es absolut genossen, ähm, Freunde, Familie wiederzusehen, habe die Ruhe genossen, wirklich mal nicht an Fußball zu denken und bin dann gestärkt heute wieder im Training erschienen. Du bist ein richtiger Familienmensch, auch äh, gerne dort äh, zu Hause, wo du herkommst, aus Niedersachsen, hast doch bei deinen Eltern noch ein Zimmer. Also, wie gesagt, die Familie ist schon sehr, sehr wichtig für dich. Ja, absolut. Äh, meine Eltern unterstützen mich auch voll und ganz, sind auch wirklich so oft es geht im Stadion, äh, auch bei weitestgehend äh, naheliegenden Auswärtsspielen dabei. Und ja, das freut mich. Ich denke, es freut mich auch zu sehen, dass meine Eltern stolz auf mich sind, äh, dass es endlich jetzt mal geklappt hat und viel, viel Pech gehabt hatte die ja. letzten Jahre, die alles wirklich auch mitgemacht haben mit mir und ja, die sind einfach auch glücklich, dass es endlich jetzt mal bergauf ging und genießen das genauso wie ich. Wie gesagt, du bist gerne äh, zu Hause in Niedersachsen, aber in Dresden fühlst du dich auch schon richtig wohl. Hast du eigentlich schon den Lieblingsplatz hier in der Stadt gefunden? Oh, Pff, Lieblingsplatz, ja, man ist ab und zu in der Stadt, man geht oft essen. Ähm, ja, du so für Präferenzen, was das Essen betrifft, oder sagst du boah, eigentlich? No, man oder? muss schon so ein bisschen drauf achten, aber ich hm. bin jetzt auch nicht so einer, der dann äh, die, der das Korn in der Suppe sucht, aber okay. ähm, ja, Pff, Nudeln sind schon sehr, sehr die typische, Fußball die typische Fußballernahrung, ja, Fußballernahrung ja, okay. halt, ne? Ja, aber es gibt sehr, sehr schöne Flecke hier in Dresden. Ne? Ich denke auch drumherum, Frauenkirche, gerade die Elbe im Sommer. Mhm. Äh, ich bin ja dann hier die ersten Monate gewesen im Sommer. Also es war sehr, sehr schön. Und ja. Und du bist jemand, der gerne an der Playstation äh, zockt. Äh, mit welcher Mannschaft spielst du da eigentlich? Ja, Dynamo ist ja gar nicht vorhanden. Ne? <lacht> ja. Nächstes Jahr vielleicht nein Quatsch, aber. Äh, <lacht> da würdest du ja dann auch mit dir selber spielen, spielen oder? Würde ich mit Sicherheit, <lacht> ja. Das äh, mit Sicherheit. Ähm, ja, es gibt. Ich nehme zufällig. Äh, ich spiele ja mal mit den Jungs ab und zu äh, ein bisschen Spaß. Äh, man wählt dann entweder zufällig. Und äh, ja, wenn nehme ich auch mal Real Madrid. Also okay, mit denen kann klar. ich ganz gut umgehen. <lacht> ganz gute, ganz gute ja, Spieler nimmt ne? Das stimmt. <lacht> ja. ah, das ist aber so eine Nummer, wo du auch mal ein bisschen abschalten kannst. Also auch mal äh, ein bisschen zocken an der Playstation. Ja, genau, man ist dann abends unter sich. ne? Und dann äh, spielen wir einfach mal ein bisschen auf der Konsole und träumt dann mal auf der Konsole da. Den Fußball. Hast du so ein fußballerisches Vorbild äh, eigentlich, wo du sagst, oh, der, den finde ich ganz gut? Ja, ich denke, Arjen Robben ist so äh, mein favorisierter Spieler, wo ich sage, dass das auch so ein ähnlicher Spielertyp auf einem anderen Niveau halt ist. Äh, ist auch sehr, sehr schnell, agil, äh, mit links nach innen, über außen. Also ist so einer, ja, den ich gerne beim Fußballschwindens zugucke und auch mir viel, viel abschaue. Und ja, super Spieler für mich. Wie ist denn der neue Modedesigner im Team aufgenommen werden worden? Nils Teixeira ist er ja jetzt unter die Modedesigner gegangen. Wie ist denn das angekommen und hast du dir schon ein T-Shirt von ihm bestellt? Nee, ich habe noch keins bestellt. Aber, Aber bist du eigentlich gespannt? Er hat ja noch ein paar andere... Ja, äh, ich habe schon ein paar Ideen gehört, die er dann... Bist du da auch? Inhalt? Ja, ich glaube, dass er irgendwie das nächste T-Shirt <lacht> irgendwas da mit mir zu tun hat. Ich bin gespannt. Ja, Ich denke, es ist eine gute Sache, für einen guten Zweck. Definitiv. Der Tex ist sowieso so ein Typ, der genau so reinpasst, in so ein Ding, das zu machen. Ich denke, er hat Spaß dran, sonst würde er das auch nicht machen. Und für einen guten Zweck ist es immer gut. Und ja, ich denke, David und seine Frau haben auch geholfen, jetzt die letzten Tage das zu unterstützen und ja, es war super. Eine feine Geschichte. Äh, was du mit Nils Teixeira äh, gemeinsam hast, wenn ich richtig informiert bin, du bist auch aktuell Single oder? Ich Att bin auch aktuell Single, genau. Das, also. Aber er ist vielleicht ein bisschen äh, strenger auf der Suche, ich weiß nicht. <lacht> Wie ist man denn streng auf der <lacht> Suche? Ja, ich weiß nicht. Ich wird ja oft in den Medien oder allgemein. Der Text macht ja oft Eigenwerbung. Äh, streng für, auf der Suche. Für, für seine Partnerin des Lebens. Ich weiß nicht. Könnte man ja auch einen Aufruf stellen. Ja, das erzählen. haben wir hier schon gemacht. Also ah, okay. wir haben, äh, er hat ja damals gesagt, irgendwie zwischen 18 und 45, aber. Um, hat sich keine gemeldet. Äh, bis, bis jetzt ah, noch nicht. Okay. Also, also, ich weiß es nicht. Vielleicht hält, behält er das dann auch für sich. Äh, Stichwort, äh, oder ganz anderes Stichwort: soziale Netzwerke. Bist du auch aktiv? Instagram und Facebook, oder? Genau, die beiden Dinge. Twitter jetzt weniger, nein, nein, nein, aber die beiden nicht. Sachen. Betreibst du das jetzt richtig aktiv oder bist du da eher der passive Leser? Ähm, ich, ich bin schon aktiv, äh, poste ab und zu auch äh, Dinge. Ähm, ja, wie gesagt, soziale Netzwerke. Äh, man kann kaum noch ohne sie leben in dem Sinne. Man kriegt ja alles mit und äh, ich greife auch ab und zu äh, darauf zurück. Und von daher ist man einfach aktuell dann informiert. Wir haben über die sozialen Netzwerke auch aufgerufen, dir Fragen zu stellen. Was glaubst du, was ist die Frage, die dir am meisten gestellt wurde? Relativ einfach. Boah, die ist inflationär, ist inflationär gestellt worden. Ja? Ja. Sag mir. Ich kann dir mehrere Variationen vorlesen. Ähm... Ob du trotz eventueller Superangebote nächste Saison Dynamo treu bleiben würdest, bleibst du unabhängig vom Ausgang nach dieser Saison in Dresden. Bleibt er bei uns, auch wenn es mit dem Aufstieg nichts wird. Er soll nie wieder von Dynamo weggehen. Könntest du dir vorstellen, noch eine Weile bei Dynamo bleiben, bleibst du auch, auch wenn es ein Angebot aus der ersten Liga gibt. Oh ja. Und das war nur ein kleiner Auszug. Okay, so viele Fragen auf, auf das Thema. Wir wollen Beziehung. jetzt die Antwort hören, Herr Heiders. Ja. Und bitte keine Fußballer Ja, ja, das Ding ist, ich bin jetzt hier seit drei Monaten in Dresden, ähm, fühle mich hier super wohl und wenn ich ehrlich bin, mache ich mir darüber gar keinen Kopf, was äh, im Sommer oder in den nächsten Jahren passiert. Äh, ich habe die Fehler gemacht, wirklich in den vergangenen Jahren darüber nachzudenken und das hat mich einfach blockiert ähm, und diesen Fehler werde ich nicht nochmal begehen. Ich werde einfach frei aufspielen, äh, genieße die Zeit, genieße wirklich die Zeit hier auch in Dresden und nehme alles mit und ich habe Vertrag hier zwei Jahre. Das ist so und was sich dann ergibt, das, dazu kann ich selbst nicht sagen, weil es gibt äh, aktuell keinen Anlass darüber zu reden, in dem Sinne, weil, nichts, weil es nichts gibt und von daher wird man dann schauen. Und ich glaube, ohne dir jetzt vorwegzugreifen, du bist ja jetzt schon äh, 26, also im mittleren Fußballeralter und hast ja, wie du gerade gesagt hast, schon das ein oder andere erlebt und hast neulich mal so schön gesagt, äh, hier passt endlich der Deckel auf äh, den Topf. Also ich glaube, Du überlegst auch ganz genau äh, darüber nach, was zu dir passt und was zu dir nicht passt, um nicht mehr die Fehler zu wiederholen. Ja, das auf jeden Fall. Äh, ich denke, ähm, der Verein, die Fans äh, geben mir sehr, sehr viel. Ich äh, ja, versuche natürlich, durch meine Leistung äh, was zurückzugeben. Das funktioniert im Moment sehr, sehr gut. Und im Moment passt wirklich alles. Äh, der Deckel auf dem Topf Es ist wirklich einfach perfekt. Und wie gesagt, diese, dieses Erlebnis, diese Geschichte Dresden einfach zu erleben, Oh, genieße dich in vollen Zügen. Und, ja. Was war denn bislang dein Highlight mit Dynamo? Ja, da gab es äh, zwei Geschichten, das war einmal das, äh, Pokal, äh, die Pokalsensation gegen Schalke, was natürlich äh, ja, unvergessen bleibt, äh, Montagabend, Live-Spiel im Fernsehen, äh, Millionen Zuschauern, äh, den großen Favoriten aus dem Pokal geschmissen, selber noch äh, dazu beigesteuert äh, mit dem Tor. Und äh, ja, es war einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis, was ich äh, nicht vergessen werde. Und das zweite war halt gegen Regensburg für mich persönlich auch äh, meine beiden Tore. Dann vielleicht auch noch äh, fürs Team, für die Moral in Unterzahl das Tor zu erzielt äh, oder erzielt zu haben. Ja, Und es war einfach ein sehr, sehr schöner Moment. Und das waren so die beiden prickelndsten Momente hier. Du hattest ja nach dem Pokalsieg gegen Schalke äh, eigentlich Wolfsburg oder Braunschweig gewünscht? Ja. Jetzt ist es trotzdem ein Ex-Verein von dir geworden, ne? Genau. Ja, Bochum ist halt so, dass ich nicht mehr so allzu viele da kenne. Ja. Es hat sich ja jetzt auch viel getan ja. in, der Bo in Bochum. Klar ist Bochum Ex-Verein. Ich freue mich natürlich auch auf das Los. Es wird sehr, sehr schwer werden wieder. Ja, wie gesagt, Braunschweig ist meine Heimat. Gegen die hätte ich an, an höchster Stelle sehr gerne gespielt. Und Wolfsburg war halt mein letzter Verein, wo ich auch noch viele kenne. Und es war halt ein schönes Los geworden. Ja, vielleicht in der dritten Runde. Ich sollte auch noch die Frage stellen, wie es denn ist, manchmal auf der Straße erkannt zu werden? Ja, es ist auf jeden Fall, es hat sich auf jeden Fall gesteigert. Wo, wenn ich das äh, vergleiche mit der Anfangszeit, wo ich hier in Dresden erschienen bin, dann kommt, äh, hat man das schon so ein oder andere Mal. Aber es ist, hat sich schon sehr, sehr gesteigert, äh, der Wiedererkennungswert. Und ja, es ist, es ist ganz normal, ich genieße das auch. Es ist auch in Ordnung, wenn man dann äh, angesprochen wird, um ein Foto gebeten wird oder um ein Autogramm. Ähm, solange es nicht unbedingt während des Essens ist, <lacht> ähm, na, ist alles in Ordnung. Es gibt Schlimmeres, glaube ich, es Schlimmeres, oder? In so einer Phase genau. wie der aktuellen, genau. also da kann ich mir vorstellen, nimmt man das dann auch gerne mit. Genau, alles gut. Genau. Achso, und äh, die Frage, ob du schon äh, das Text äh, t shirt vorbestellt hast äh, und dich auf das eigene Motiv freust, äh, ja, die haben wir ja quasi geklärt. Also. Genau, also wenn das eigene Motiv kommt, dann mal schauen, dann werde ich es, denke ich, mal holen. So, wir wollen dann noch äh, zum Abschluss so ein paar ganz kurze Fragen dir stellen und, ja, kurze Antwort, äh, kurze knackige Antwort. Äh, Justin, singst du früh unter der Dusche? Ab und zu singt man auch mal. Aber was? am meisten singe ich äh, im Auto, auf dem Weg nach Hause oder was? nach Dresden. Ja, die aktuelle, das aktuelle Lied singe ich mit, was, ich weiß nicht, am besten äh, irgendwas, was man auch, wo man den Songtext auch kennt. Also eher dann was Deutsches? Ja. Okay. Ein paar englische kriegt man auch noch hin. Okay. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Oh, Klamotten. Klamotten gebe ich schon einiges aus für. Da sind wir wieder beim äh, Thema äh, Klamotten. Welchen äh, Style bevorzugst du da so? Puh, welchen Style? Ja, ich bin. Ähm, ja, ich gehe schon oder versuche mit den Trends mitzugehen. Aber du bist schon jemand, der gerne mal shoppt. Ja, ich bin schon sehr modebewusst in dem Sinne. Ich gehe schon sehr, sehr gerne shoppen. Gebe äh, äh, in dem Sinne dann auch. Das Geld aus, äh, auch gerne aus und ja, das ist halt so. So ganz leicht kennt man dich ja jetzt auch schon und so richtig, ja, als Furie haben wir dich hier noch nicht erlebt. Wie kriegt man dich denn äh, schnell auf 180? Ähm, wenn man mich anlügt. Also so, so eine Sache die kann ich gar nicht ab. Äh, wenn man hinterm Rücken irgendwelche Dinge erzählt und ich äh, geradlinig äh, äh, sowas ins Gesicht sagen kann, so eine Dinge äh, reagiere ich sehr allergisch. Wenn du nicht Fußballer geworden wärst, wärst du jetzt? Tennisspieler. <lacht> äh, ich äh, spiele in meiner Freizeit auch sehr, sehr gerne Tennis. Und äh, wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte, dann wäre ich Tennisspieler geworden. Also hoffe ich, dass es geworden wäre. <lacht> äh, so viel Talent wie im Fußball, denke ich, besitze ich fürs Tennis nicht, aber äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Hast du tennistechnisch äh, irgendjemanden, den du da präferierst? Äh, Roger Federer. Ja. Also, das ist so mein. Äh, ja, Vorbild nicht, aber das ist so der Lieblingsspieler, den ich besitze im Tennis. Äh, was magst du gar nicht im deutschen Fernsehen? Ähm, diese ganzen Serien äh, um die Mittagszeit, äh, Familien im Brennpunkt <lacht> äh, und all diese Dinge. Das ist so gar nicht mein Ding. Okay. Was war deine größte Jugendsünde? Oh, meine größte Jugendsünde? Ich weiß gar nicht, mal geklaut zu haben. Das habe ich einmal gemacht und das werde ich auch nie wieder tun. Ja, musst du ja, ja glaube ich, auch jetzt nicht. Äh, wie viele Punkte hast du in Flensburg? Pff, ich glaube, gar nicht mehr so viele. Ich ab gar ab nicht so mehr so viele? Äh, Hört ich ich wollte, <lacht> ab und zu wurde man dann schon geblitzt, aber ich glaube, äh, die letzte Zeit äh, blieb ich verschont und ich denke, ich habe die gut abbauen können. So. Mittlerweile kennt man dann auch die Standplätze genau. zum Beispiel auf der A2, oder? so sieht's es aus. <lacht> äh, was kannst du fehlerfrei kochen? Nudeln, Pasta, mit, also mit Tomaten, Tomatensauce, so, das kriege ich fehlerfrei hin. <lacht> Und Rührei. <lacht> ich glaube, das ist die Herausforderung für den Gourmet-Koch. Was war dein letzter Over? Ähm. André, nee, warte, Andreas Burani, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, wie das neue Lied heißt, Andreas Burani auf jeden Fall. Okay. Ich weiß nicht, wie. Mit Alban Sabba. Schöne Grüße an der Stelle. Der jetzt ja Nationalspieler unterwegs ist, also da wünschen wir auch viel Glück. Und für einen Tag wärst du gerne mal? David Beckham wäre ich auch mal gern für einen Tag, ja. So alles drumherum. Diese, dieses Leben, diese, diese Mode. Äh, dieses, die, ja, dieses Hollywood-Dasein als Fußballer bekannt. Also. Mit Victoria oder ohne Victoria? Ja, Ein Tag ohne Victoria. <lacht> Justin, es war herrlich. Äh, wir genießen das. Äh, wir wünschen uns noch mehr Tore und wie gesagt, du hast die Fragen wahrgenommen. Die Fans wünschen, äh, dass du noch ganz, ganz lange im schwarz und gelben Trikot spielst. Äh, das stimmt ja gut, die Farben passen zu dir. Und äh, wir finden das einfach gut, was du bislang hier geleistet hast. Danke dir fürs Gespräch. Kein Problem, danke. Danke.